Ich mag meine Brüste nicht, Brüste sind scheiße. Ich hab Pickel im Gesicht, Pickel sind scheiße. Ich mag die Brüste der Männer nicht, Männer sind scheiße. Ich mag mich selber nicht, ich bin scheiße. Ich hunger mir alles ab, ich hunger mich flach und platt. Ich hunger mich bis am Mann, mit Hunger ich alles an. Hungern ist gut, hungern ist gut. Ich habe Pickel im Gesicht, Pickel sind scheiße, ich mag die Pickel der Männer nicht, Männer sind scheiße, ich mag mich selber nicht, ich bin scheiße, ich hunger mir alles ab, ich hunger mich flach und platt. ich hunger mich bis zum Mann, mit Hunger nicht alles an. Hunger ist gut, Hunger ist gut, Hunger ist gut, Hunger ist gut. Hungern ist gemacht, Ich habe mir was dabei gedacht Ich lasse deine Pickel sprießen Scheiß was du kannst das Leben genießen Ich hasse es, dass Männer glotzen Sag sie nicht, wenn das Glotzen zu kommen, Ich mag dich und ich es dir zeigen Gegen alle Wichser untersteigen Iss und lass die Kurven sehen Fühl dich richtig und bequem Zeig dich, lass die Kurven sehen Fühl dich richtig und bequem Zeig dich als Frau! Fühl dich als Frau! Es fühlt sich richtig an, du bist rau. Zeig dich als Frau, spür dich als Frau. Es fühlt sich richtig an, du bist rau. Ich mach meine Brüste nicht, ich mach meine Brüste nicht. Brüste sind scheiße, Brüste sind scheiße. Ich habe Pickel im Gesicht, ich habe Pickel im Gesicht. Ich mag die Blicke der Männer nicht. Ich mag die Blicke der Männer nicht. Männer sind scheiße. Männer sind scheiße. Ich mag mich selber nicht. Ich mag mich selber nicht. Ich bin scheiße. Ich bin scheiße. Ich hunger mir alles ab. Ich hunger mich flach und platt. Ich hunger mich bis zum An. Hunge ich hunger mich alles an. Hunger ist gut. Hunger ist gut, Hunger ist gut, Hunger ist gut, ich hab deine Brüste gemacht, ich hab deine Brüste gemacht, ich hab mir was dabei gedacht, ich hab mir was dabei gedacht, ich lasse deine Picken spießen, ich lasse deine Picken spießen, scheiß ob du kannst das Leben genießen, scheiß auf, du kannst das Leben genießen, ich hasse es, dass Männer blotzen. Männer sind sag sie nicht, wenn das bloß zu Kotzen Sag sie nicht das Blotzen kotzen, ich mach dich und ich werd's dir zeigen, ich mach dich und ich werd's dir zeigen, gegen alle Wichser untersteigen, gegen alle Wichser untersteigen, ist und lass die Kurven sehen, fühl dich richtig und bequem, Zeig dich, lass die Kurven sehen, fühl dich richtig und bequem, Zeig dich als Frau, Spür dich als Frau, es fühlt sich nicht, König als Frau, es fühlt sich richtig.